Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Marfeld in Arena. Das ist das zweite Teil. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, blende ich euch oben links einfach so eine Anmerkung an da ein. Da könnt ihr klicken um zum Teil zum ersten Teil zu kommen. Wir haben ein Warlock Deck, ob wir noch was rausholen können und jetzt zweimal verlieren. Ich denke mal, dass wir mit dem Deck locker noch sagen wir 5 Prinz schaffen wir. Also 5 Win sollten schon drin sein. Wenn nicht dann bin ich ein idiot naja bin ich auch jetzt schon aber ihr wisst schon was ich meine da haben wir auf jeden fall schon einen 1 drop das war nicht den besten aber besser ist gar nichts und den perfekten zweier drop eventuell werde ich aber auch tappen um traden zu können mal schauen das war ein lag Ach ja genau wie ein prinz meiser in diesem deck davon wünsche mir ein frohes winterfest ich ihn natürlich auch okay. die frage ist kann er den buffen ich denke er kann es nicht buffen also spiele ich ihn Und hier werden wir wahrscheinlich hm, ich weiß gar nicht ich glaube doch wir nehmen den hier greifen face an ich meine, ich habe kein Interesse den zu aktivieren, da muss er selber was machen. Oh, hat er eine Waffe am Start, der kleine Pisa. Das Ist aber auch noch gar kein Problem für uns, wir können jetzt den hier spielen und noch mal ins Face gehen. Hm, das sieht eine Karte. Das gibt uns aber ein 1 for free. Das ding ist wieder finde ich gut. nur so, dann spielen wir mal den hier und ziehen eine Karte einfach, weil wir es können. Ich meine, wir haben gerade genug Präsenz auf dem Board und dann können wir halt auch einen Vorteil auf der Hand aufbauen. Oh shit. Ja, macht er den dann wahrscheinlich kaputt oder auch nicht lol. es ist jetzt so schmerzhaft so schlimm ist es eigentlich gar nicht wir können den nämlich einfach wegballern gut dass wir diese eine karte genommen haben wir halten sogar noch ein 11 und jetzt ballern wir die beiden auf dem feld damit wir seinen 5er Drop contesten können. oder ihn aufs Maul holen können. Na, ja. ja, da hat er nichts zu machen. wird wahrscheinlich nicht so einen AOE, wenn er schon so macht, also... Ich werde jetzt einfach mal nur eine Karte ziehen und... Den totem kaputt machen ich meine wir haben gerade überhaupt keinen druck er kann nichts uns entgegensetzen oh. Oh, jetzt haut er raus alter jetzt haut er raus okay, jetzt haben wir ein klein wenig druck das ist aber alles noch gar kein problem denn wir können jetzt einfach so machen ähm ich könnte den günstig spielen will ich aber nicht stattdessen mache ich einfach alles kaputt und spielen 3-3 da kriegt ein taunt minion oh und vier schaden das ist ziemlich gut für ihn gelaufen mal schauen was wir hiervon bekommen sagt mir jetzt nicht dass er jetzt gerade ein comeback startet oh also ich glaube den kann man sich schon mal gönnen ist das ein taunt ja das ist ein taunt ich spiele den einfach dann muss er seine waffe und sein Minion da rein traden Nächste Runde haben wir hier einen 7-7er Und oh, der hat einen 6-3er was ziehen wir? Oh Ich würde es gerne anders spielen ich könnte auch so eigentlich machen. Nein, ich spiele den hier. Ich trade den da rein. Jetzt wird wahrscheinlich beides hier rein. Oh, doch nicht. Dann ich Movel auf der Hand. Ah, Evolution. Okay. Ähm. Machen wir mal das, hoffen wir, dass wir irgendwie was Team mit Damage aufteilen können. Hm. Leider nicht. Aber wir können einfach aufs Face gehen unter Druck setzen. Es muss man nämlich traden oder sich heilen. Oder ein Spot, aber ich glaube nicht mal ein Spot kann ihnen da jetzt richtig helfen. Oh, der will jetzt, jetzt will er aufs Ganze. Jetzt wird es für mich hässlich an dieser Stelle. Ich glaube ich habe Soulfire in mein Deck, oder sowas, irgendwas mit Direct Damage. Aber der bekommt hier noch gleich eine Heal, das... Oh, das wird richtig übel jetzt. Da war ich zu greedy, da hätte ich echt ein bisschen irgendwie sein Feld kaputt machen sollen. Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass er Dr. Boom. <lacht> ich glaube, der hat mich nicht so ein Liefel, oder? Der hat. 19 Damage, oh mein Gott. Die Misse müssen. Äh okay. Gut gespielt, da haben wir leider verloren. Es fing so gut an und dann habe ich es doch verkackt. Ich hätte wahrscheinlich die runden wo ich nichts gemacht habe, einfach mehr Minis rauspushen sollen. Aber ich dachte naui, oh eh, weil das so aussah, als ob es vorbereitet. Da war ich zu schlau sagen wir mal. Ich dachte, er macht was Schlaues, aber er hat einfach nur random die Waffe reingehauen. Das heißt, mein vorausplant hat. Das ist schon schmerzhaft, wenn man versucht irgendwie vorauszuschauen und dann bemerkt, dass der Gegner ein totaler Vollidiot ist und ja, ihn besiegt hättest, wenn du davon ausgegangen wärst, dass er nichts hat. Aber das auch, wenn man ausgeht, dass er nichts hat. Aber ich hätte es trotzdem einfach riskieren sollen. Ich hatte genug Karten auf der Hand. Sehr schlecht gespielt von mir am Ende. Obwohl der Anfang ja so gut war. Das hätte ich auf jeden Fall viel besser machen können. Aber das ist ja auch ein Dings gewesen. Der hatte gar keinen wirklichen. Ähm, das Zwar echt sehr schlecht gedacht. Naja, doch hat er schon, aber. Angenehmes Winter Ach hoch, nicht Hau Ja Winter -Hau. ich hau gerne Leute im Winter <lacht> Ich hoffe wir sind ein Zweier Drop Leider nicht Und das weiß ich doch noch gar nicht, ja okay, leider nicht In dem Fall gehe ich aber aufs Face Erstmal Eventuell bekomme ich ja einen besseren Trade hin Aber der spielt nichts interessant Echt interessant Dann spiel ich mal ihn, hoffen wir kriegen was Gutes. ist ähm oh, das kann ich leider nicht nutzen, das wäre echt nice, aber... Nee, geht so nicht Denk denke mal, jetzt wird er ihn und ihn hier reintreten, eventuell. Oder? Hm, Schwitzen Oh, was? Ähm, interessant. Was kann der? Äh, habe ich den jetzt doch genommen? Ich wollte den eigentlich gar nicht. Ähm. The fuck. Aber ich denke, an dieser Stelle ist es besser, wenn ich da mal so mache. Ich habe den echt. Be Hä, ich habe den noch gar nicht angeklickt. Habe ich den angeklickt? Ah, ich glaube, ich habe den von meinen Random-Karten bekommen. Ich werde jetzt aber erstmal den hier spielen, weil ich damit das board ähm, conteste Ja, zum Remove, wenn er wieder eine Karte oder seine Hero-Fähigkeit nutzen muss. Das heißt, dass er nur drei Mana spielen kann. Also ein drei Mana-Minion. Was macht er tatsächlich? So, das ist jetzt ein ziemlich guter Karakarasamzug, würde ich mal sagen. Damit contest ich das komplette Board. okay nicht eigentlich auch spielen können hier ah, macht das richtig und traded ah, ich werde wohl den hier spielen ist zwar nicht ganz on curve aber dann kann ich eventuell auch von die Fähigkeit aufsetzen einsetzen ich meine 4-4 noch gerne kann der so also, dass ich jetzt die Fähigkeit verliere das stört mich überhaupt nicht der. Oh, das ist gut. So, das ist auch nice. Was machst du nun, hä, mein Freund? Oh, der entdeckt erstmal eine fette Karte. Oh, und er gibt auf. Ja, das war's dann mit der zweiten Folge von diesem Arena Run. Wie ihr seht, gibt es morgen eine weitere Folge. Ihr dürft mich gerne abonnieren, dafür müsst ihr einfach oben rechts auf mein Logo klicken. Ansonsten kommt ihr oben links zur halfstone Playlist. Unten rechts blende ich euch ein zu ein was laber ich da blende ich euch ein Video ein bei dem geht es darum dass ich erstens öffne ich ein paar Pakete von einer Expansion und ich suche Mitspieler für ein kommendes Videoformat also ein Hearthstone Videoformat wo ihr einfach keine guten Karten braucht ihr braucht einfach nur Hearthstone Karten einen Account die Decks werden random erstellt aber mehr erfährt ihr dann wenn ihr halt die erste Folge seht oder halt mit mir spielt also wenn ihr mal in ein Video von mir reinkommen wollt, könnt ihr es einfach in die Kommentare schreiben. Klickt unten rechts auf das Video, um mehr Informationen zu bekommen, weil ich eigentlich schon alles gesagt habe. Ansonsten könnt ihr unten links klicken, da werde ich euch auch noch ein Video einblenden. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.